Hallo, da sind wir wieder von We Love Car Parts. Heute mit dem Thema Innenraumfilter. Innenraumfilter, wo sitzen die eigentlich im Auto und wozu brauche ich die? Ja, Innenraumfilter, sagt der Name ja schon, ist für den Innenraum, für den Fahrgastraum. Der soll die Luft im Grunde genommen, die reinkommt, filtern. Und warum ist dieser Filter jetzt so wichtig? Ja, das hat eigentlich den Hintergrund. Wir haben ja im Fahrzeug einmal einen Heizwärmetauscher und einen Kühlwärmetauscher. Das heißt, wir haben zwei Elemente, die dafür sorgen, ob wir warme oder kalte Luft reinkriegen. Weil wenn wir immer nur die Umgebungsluft reinkriegen, können wir ja nicht die Temperatur beeinflussen. So, wie sehen die jetzt aus? Wir haben hier mal ein Beispiel eines Verdampfers, der im Grunde genommen die Luft kühlen soll. Das ist ein Teil der Klimaanlage. Da sind hier so ganz feine Waben. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Luft ungefiltert da reinkommt, setzt sich hier natürlich Schmutz und Dreck und Staub drauf und wir haben irgendwann keinen Durchgang mehr. So, und dann kommt dieser Filter im Grunde genommen davor und schützt im Grunde genommen die Bauteile vor Staub und Schmutz und uns als Menschen, als Fahrgäste natürlich auch. Was einem hier natürlich noch direkt auffällt ist, dass die Innenraumfilter verschiedene Farben haben. Hat das irgendeine Funktion oder Bedeutung? Ja, bei diesem weißen Filter handelt es sich rein um einen Filter, der Staub und Feinstaub und Pollen filtert. Hier sehen wir noch so ein eine graue Lage. Das ist eine sogenannte Aktivkohlefilterschicht. Die sorgt dafür, ja, dass so Gase wie Benzol, Schwefel hier abgefangen wird und wir eine geringere Geruchsbildung im Fahrzeug haben. Bei diesem blauen Filter haben wir zusätzlich eine sogenannte biofunktionale Schicht, die sorgt dafür, dass Viren und Bakterien möglichst reduziert und abgefangen werden. Jetzt haben wir die Funktionen der Innenraumfilter kennengelernt, aber wo sitzen die im Auto? Das ist eine gute Frage. Verschiedenste Fahrzeuge und dementsprechend auch verschiedenste Einbaulagen. Hier an dem Beispiel dieses Fahrzeugs zeige ich dir jetzt mal, wo der hier sitzt. So, wenn wir hier das Handschuhfach einfach nur runterklappen mit diesen beiden Rastnasen, dann haben wir hier oben eine Klappe, wie du siehst. Ja. Und hier sind oben drei Rastnasen. Und die öffnet man und dann hier, so, da sitzt der Filter. Boah, man kann jetzt ja schon direkt erkennen, dass hier alles voller... Blätter ist und dass ich den auch schon länger nicht gewechselt habe. Was würdest du mir denn empfehlen, wie oft soll ich so einen Innenraumfilter wechseln? Ja, empfehlenswert ist, dass man im Grunde genommen zum nächsten Frühjahr, dann wenn auch die Pollen kommen, wenn auch im Grunde genommen äh, alles am Blühen ist, den neu zu machen. Idealerweise vielleicht in Verbindung mit dem Reifenwechsel. Das heißt, wenn man von Winter auf Sommerreifen wechselt. Für Allergiker sowieso mindestens einmal im Jahr. Würdest du mir empfehlen, dass ich beim nächsten Kauf lieber ein Biofunktionalen Filter nehme, also den blauen, oder kann ich ruhig bei dem Aktivkohlefilter bleiben? Du kannst gerne hier beibleiben, allerdings, wenn man empfindlich mit den Atemwegen ist, empfehlen wir auf jeden Fall den biofunktionalen, weil der, wie gesagt, für die Gesundheit positiv alle Viren und Bakterien nochmal extra gesondert filtert. Also an alle Allergiker kann ich nur empfehlen, lasst den Aktivkohlefilter weg und nehmt einen biofunktionalen Filter, denn der wird euch erfolgreich durch den Frühling und durch den Sommer bringen, ohne Beschweren. So, jetzt habe ich den ja ausgebaut. Du hast gesehen, wie einfach das ist. Ich schlage mal vor, dann kannst du ihn auch wieder einbauen. Alles klar, kann ich probieren. Wichtig beim Einsetzen, man muss immer die Flussrichtung beachten. In diesem Falle muss der Pfeil nach unten. Zack. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram. Schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von We Love Car Parts. Bis dahin. Seid gesund und ciao.